Hallo und herzlich Willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 25 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Hotline. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ihr habt die Osterfeiertage gut verbracht.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 Im Gedicht geht es um ein Thema, das wir wohl alle kennen. Hotline Ihre Stimme klingt unverschämt gelassen. Allein dafür könnte ich sie schon hassen. Sie gibt mir das Gefühl, der Fehler zu sein, und geht behutsam auf mich ein. Dabei behandelt sie mich wie ein kleines Kind, weil wahrscheinlich viele Kunden auch so sind. Doch mich macht das rasend, ich könnte explodieren. Und sie tut so, als würde sie das nicht kapieren. Dann sind die Grenzen ihrer Geduld erreicht. Und bevor sie die Segel endgültig streicht, verbindet sie mich noch mit einem Höheren der Hierarchie. Noch während der dudelnden Wartemusik vermisse ich sie. Denn nun folgen nur noch kalte Fragen, deren Antworten dem Vorgesetzten sagen, dass ich gar keinen Anspruch mehr auf Support habe und er nicht begreife, warum ich mich beklage. Hotline ist wieder die Essenz aus zahllosen Telefonaten mit solchen Einrichtungen. Meist ist das Erlebnis so oder so ähnlich für mich verlaufen. Nur wenige Ausnahmen in beide Richtungen sind hier nicht mit eingeflossen. Ich fühle mich meist etwas hilflos und ausgeliefert bei solchen Gesprächen, vollkommen unabhängig davon, wie berechtigt meine Ansprüche sind. Das ist wohl genauso wie bei anderen Menschen das Phänomen des Schuldgefühls, wenn sie im Verkehr einen Streifenwagen hinter sich bemerken. Irgendwie irrational, aber eben auch nicht steuerbar. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr euch denn so fühlt, wenn ihr ähm, mit äh, Hotlines telefoniert. Ähm, das äh, würde mich doch sehr interessieren, ob es da nur mir so geht. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der dieswöchigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß, habt eine schöne Zeit, habt schöne Tage. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.